Ja, da bin ich schon wieder. 18.30 Uhr, pünktlich, wie man das von mir kennt. Der ein oder andere ist noch nicht da. Das ist aber nicht tragisch. Es sollen ja immer die belohnt werden, die pünktlich sind. Und deswegen fangen wir jetzt natürlich auch gleich an. Ganz kurz zur Einleitung. Herzlich willkommen natürlich zum Velocity Training. Ich werde ein bisschen was von dem, von dem Training von der letzten Woche nochmal wiederholen, weil das ist extrem wichtig und das kann man gar nicht oft genug hören, weil es natürlich dann auch mit dem zweiten Teil zu tun hat, wo es dann um den Velocity-Versand geht. Ich bekomme da immer noch mit, dass es da ja Missverständnisse gibt, deswegen werden wir das heute alles klären. Es wird kein besonders langes Training, ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir Sonntagabend haben, ihr noch ein bisschen was von eurer Familie haben wollt und ja, nochmal in die Runde, jetzt bin ich jetzt auch für alle anderen Zuhörerinnen, für Christa war ich gerade zu laut, dann haben wir das aber ein bisschen reduziert und starten wir doch einfach mal mit unserem kleinen Video, denn das gibt uns ja einen Einblick in das, was Velocity ausmacht. Ich denke mal, ihr habt es schon gesehen, es ist ja gerade diese Woche rausgekommen, ich habe es mit deutschen Untertiteln jetzt hier schon am Start ich werde es diese Woche auch selbst noch deutsch sprechen, sodass wir da auch wieder mitarbeiten können. Also starten wir einfach erstmal damit durch. Mhm. Und jetzt macht es das, was es immer macht. Ja. Wenn ich äh, starten will. Das ist aber nichts Schlimmes. Ich bin ja ein Fuchs. Jo. At we are shocked that people are still shipping heavy bottles and bulky boxes around the world. Doesn't that seem a bit archaic? Well it does to us. In 2013, Forevergreen realized that the secret to revolutionizing the network marketing industry isn't only about coming up with a shiny new comp plan or a catchy new product. By the way, we came up with those too. But the real secret is in changing the distribution method to create a disruption in the way products have been distributed for years. Forever Green looked at this industry, where most companies were shipping heavy, expensive bottles to a handful of countries, we thought, what if we could send unique, life-enhancing products to almost anywhere on the planet, quickly, efficiently, and for a low price? That would change everything. Most of our products in envelopes? Yep, that's a great idea. So in 2013, we began testing the FG Express model, where we ship products to almost anywhere on the planet. Forever Green's growth went from 18 countries to 212 countries in two years. That was great, but in some countries, it was still taking six to eight weeks for shipping. In 2015, we got it down to three to five weeks. Better, much better, but still not good enough. So that brings us to 2017, and guess what? We finally did it. Forever Green is proud to announce our new Velocity Shipping Program where the average shipping time around the world is two to five days not three to five weeks two to five days that means I'm to get my products three to five weeks faster than before how great is that now think of how this is going to affect your business before the velocity shipping program You signed up and ordered product on Monday the 1st, and you had to wait, if it's only three weeks, until the 22nd to get your product, and then you could start recruiting. The earliest you could do a meeting with potential customers and members is three weeks after you signed up. Your newly recruited members would order product and also wait three weeks for their product to arrive before they could recruit new members. So what happens if you order the product on Monday the 1st and receive the product on Wednesday or Thursday? You're doing your business meeting on Friday. Your new recruits are receiving their product on Wednesday, and they're recruiting by Thursday. Their new members are recruiting by Tuesday, and so on. Your business grows exponentially faster than before. Now, you could have the potential for 30 people in your organization in the first month. Velocity equals momentum. Momentum creates growth. Velocity shipping Velocity is the shipping only, is the way, only way, to way to grow your business. Your business. Das ist wahr, meine Lieben. Also nochmal einen schönen guten Abend. Die Junilla und die Conny sind inzwischen noch dazugekommen. Ich grüße alle in der Runde. Ja, freue mich, dass ihr da seid. Am Sonntag bin gar, gar nicht auf dem Laufenden wie das Wetter, derzeitig ist in Deutschland, ob es ein schöner Sonntagnachmittag später Nachmittag ist und es für euch ein großes Opfer darstellt, jetzt natürlich hier äh, euch mit dem Geschäft zu beschäftigen. Aber es ist ja kein Opfer, ihr tut es ja nicht für mich sondern ihr tut es für euch auch und es gibt viele, viele andere Professionen, die jetzt auch um diese Uhrzeit am Sonntag ja natürlich ihre Geschäfte geöffnet haben. Denken wir an die Gastronomen oder auch die Taxifahrer, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Also sowas Außergewöhnliches ist es eigentlich gar nicht am Sonntagabend sich um sein Geschäft und um seine Zukunft zu kümmern, denn das soll natürlich das Training heute ein bisschen beeinflussen und ich habe es gerade schon gesagt gesagt. Wir machen hier ein bisschen, den ersten Teil, eine kleine Wiederholung vom letzten Mal, weil es ist wichtig. Es geht nämlich um Duplikation. Es geht darum, das zu duplizieren, was ich selbst tue. Das ist ein offenes Geheimnis in diesem Geschäft. Ich werde alles andere nicht, wie es hier steht, die Starter 150, Sache heute nicht machen. Aber das werde ich das nächste Mal wieder tun. Ja, Denn heute will ich mich mal hier auf das Thema Velocity konzentrieren. Und das macht auch Sinn, weil ich immer wieder noch feststelle, auch bei uns im Chat. Ja, leider ist derjenige jetzt nicht dabei. Ja, der, ich nenne keinen Namen, der Velocity ja österreichisch übersetzt hat mit Velo und Fahrrad und da äh, fährt das Fahrrad von Stadt zu Stadt und liefert die Produkte aus. Ich glaube, er hat das mit der Velocity noch nicht so ganz nachvollziehen können. Also, lasst uns das gemeinsam tun. Ja, ich habe es schon gesagt. Duplizierung, Duplikation ist alles in diesem Geschäft. Kerstin und ich, wir machen das seit 27 Jahren. Und eins steht fest, du bist der Motor in deinem Geschäft. Auch in diesem, Nicht auch in diesem Geschäft, es gilt für alle Geschäfte. Es gilt für alles eigentlich im Grunde genommen, was wir unternehmen. Das mag auch in der Familie der Fall sein. Du bist der Motor in deinem Geschäft. Und wenn du nicht den, den Motor pflegst, wenn du nicht den Motor anlässt, dann läuft das Geschäft auch nicht so einfach ist es. Und das hat mit Wochentagen erstmal gar nichts zu tun, sondern das gilt eigentlich generell. Und wir wissen auch, dass sich eben Menschen nicht duplizieren lassen. Ja, ich weiß immer, jeder ist auf der Suche nach einem Kevin O'Connor, nach einem Ron Williams ja, oder auch nach einem Erik Münchmeier, vielleicht auch zwei, drei Dirk Oelrichs. Wäre ja alles nichts Verkehrtes. Nur wir wissen auch genau, Zumindest diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, dass es so nicht funktioniert. Menschen lassen sich nicht duplizieren. Zwar auf natürliche Art und Weise, ja, das macht auch Spaß, dauert aber lange, bis man dann ja einen 18-jährigen Geschäftspartner oder eine 18-jährige Geschäftspartnerin hat, die das Geschäft mitbetreibt. Aber es gibt eine gute Nachricht: wenn Menschen sich schon nicht duplizieren lassen, dann lassen sich Systeme duplizieren. Und wenn das stimmt, was müssen wir tun, um uns erfolgreich zu duplizieren? Ich habe das letzte Mal schon so gemacht, ich würde das gerne heute noch beibehalten. Training ist nicht Präsentation. Hier labert nicht nur einer. Ja, doch, schon, aber ich sage mal sinngemäß, möchte ich das Ganze schon im Dialog hier betreiben. Also wenn ihr da unten fleißig mal im Chat mitschreibt, dann hält das erstmal auch wach. Zweitens übt es die Tastatur. Und drittens macht es mir auch viel mehr Spaß, weil ich sehe, dass ihr alle dabei seid und natürlich auch praktisch hier das nachvollziehen könnt, was ich hier euch vortrage. Also, wenn das stimmt, dass sich dass Menschen nicht duplizieren lassen, aber Systeme, was müssen wir tun, um uns erfolgreich, ja um das Geschäft erfolgreich zu duplizieren? Gut, sind nicht so ganz viele Antworten gekommen. Deswegen hier der Shortcut, weil ich wollte jetzt nicht bis morgen früh warten, wir müssen ein bisschen weiter im Text. Wir müssen einfach einem System folgen, wir müssen einem System folgen, das ein bewährtes und vorhersehbares Muster von Aktivitäten bietet, die zum Erfolg führen und nachgewiesenermaßen zum Erfolg führen. Ich Geschäftspa Ein einen, einen Geschäftspartner, ich mache das jetzt bewusst mal geschlechtsneutral, mit dem ich die, die Woche oder auch eigentlich schon die letzten Wochen oder auch Monate eigentlich immer wieder diese Erfahrung mache, man sucht meinen Rat. Ja, und ich bin ja, das weiß jeder in dieser Runde, ich bin ja gerne bereit, jeden Einzelnen auch individuell zu beraten. Aber wenn ich dann wiederholt natürlich sehe, dass das Gegenteil von dem getan wird, das, was ich empfehle oder von dem Rat, den ich gebe, dann macht das ja wenig Sinn. Ich mache ja nur Dinge vor und ich sage ja auch nur Dinge oder erwarte Dinge, die einen weiterbringen im Geschäft. Wo sollte mein Interesse sein, ja, euch etwas zu zeigen, das nicht funktioniert? Macht ja keinen Sinn. Ja, hat auch mit Duplikation nichts zu tun. Also ich folge persönlich einem System, das einem bewährten und vorhersehbaren Muster entspringt, Aktivitäten, die zum Erfolg führen. Und heute will ich auch hier so eine Aktivität, wieder so eine weitere Aktivität vorstellen, um die es geht. Aber wir wollen noch mal ganz kurz bei dem Thema Duplikation bleiben. Ja, ich habe letzte Mal gefragt, wem kommt das bekannt vor? Wo finden wir das System von Forever Green? Und letzte Mal haben wir natürlich gesagt, der Marketingplan, ja auch die verschiedenen, äh, die verschiedenen äh, Kommotionen, die wir haben, ja, carskusen Crash-Promo, die zehn Schritte zum Erfolg, ganz wichtig, ich hoffe, dass ihr die alle nutzt, das ist einer, eines dieser Systeme, das ich jedem ans Herz lege, der es auch nicht kennt, ich kann auch gerne mal schnell wieder die Datei hinzufügen, Standard wirklich macht es, das war auch so ein Thema, dass ich mit demjenigen da hatte, der auch ein neuer Geschäftspartner, da reinkam, nach einer immer noch nicht diese zehn Punkte gemacht, dann funktioniert, dann funktioniert die Duplikation nicht. Dann lernt der neue Partner nichts und das ist ja das Entscheidende. Die Menschen wollen Geld verdienen, wenn sie in unser Geschäft kommen und sie wollen und um Geld zu verdienen, müssen sie das System beherrschen, zumindest in der, in der Basis. Das Basisgrundwissen müssen sie haben und da gibt, der helfen zum Beispiel hier diese zehn Schritte zum Erfolg, denn da ist eigentlich alles drin, was man über Network Marketing wissen muss und es sind auch die ersten praktischen Schritte, mit denen man dann ins Geschäft kommt. Also wer auch das noch nicht gestartet hat, ich, es geht ja hier nicht um Bestrafung, ja, sondern wir sind ja erwachsene Menschen, wir treffen uns ja hier auch zum, zum Meinungsaustausch. Ja, ihr kommt mit eurer Meinung rein und geht mit meiner Meinung raus. Das ist der erfolgreiche Meinungsaustausch. Ja, aber es geht ja darum, dass ich niemanden vor den Kopf stoßen will, sondern einfach euch solche Dinge weitergeben möchte aus der Praxis für die Praxis. Denn 27 Jahre lang hat das bei mir sehr gut funktioniert, bei Kerstin auch. Also so ganz viel, viel verkehrt gemacht können wir ja nicht haben. Ja. Und wann tritt die Duplikation ein? Das hat Gunilla letztens toll beantwortet. Vielleicht kann sie das heute auch gleich wieder machen. Ja, wann tritt die Duplikation ein, wenn ich alles gelesen habe? Wenn ich morgen bis abends ja, mein Backoffice- Durchlese, meine Kommissions, meine Commission oder meine Provisionszahlungen kontrolliere oder mal wieder die Bibliothek durchforste, sondern wann tritt die Duplikation ein? Liebe Gunilla, ich hoffe nicht, dass ich hier so einfach dich loslaufe und alles. Ja, es ist ja es ist doch einfach so. Wir wissen das doch auch um alles. Das ist, sind ja keine Neuigkeiten, das wissen ja aus den ganz normalen Lebenssituationen auch. Die Theoretiker sind die Letzten, die wirklich in, in irgendwas erfolgreich, äh, erfolgreich sind. Also es geht immer um das Tun, es geht immer darum, etwas in die Praxis umzusetzen, und man kann es sich auch am besten merken, wenn man es mindestens ein paar Mal getan hat. Ja, also loslaufen und in die Tat umsetzen und behalten. und da sieht man das ja übrigens auch hervorragend, wie sie das macht, ja, auch das braucht natürlich dann Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, ganz klar, deswegen läuft das auch nicht automatisch, das heißt nicht, aber es läuft nur so, denn wenn man es nicht tut, dann läuft es gar nicht, ja. und deswegen, hier geht es in erster Linie darum, nicht nur einfach über die Duplikation zu schwafeln, sondern sie wirklich zu tun. Und die zehn Punkte zum Erfolg, bei denen geht es einfach darum, sie basieren nämlich nicht auf Glück, Zufall oder günstige Umstände, denn dein Input entscheidet über deinen Output. Und wir haben ja so ein, ja, ein System und ich scrolle jetzt mal ganz durch, denn wir lassen mal den Starter 150 hier heute für auf vor. Und ich finde dieses Video, das wir gerade eingangs gesehen haben, das die Gunilla auch schon im letzten Newsletter und dann auch im, im Chat und äh, auf Facebook geteilt hat, äh, das finde ich find ja so herrlich. Es ist, es ist ja so simpel, aber es ist ja genau das, was Velocity ausmacht. Und als wir vor einigen Wochen, das ist ja schon jetzt fast zwei Monate her, im europäischen Advisory Board zusammengesessen haben, da war ja schon klar, dass Velocity kommt, aber da ging es ja eben nicht nur darum, dass der Versand schneller wird. Das ist natürlich toll und das ist wichtig, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir ja bis vor wenigen Wochen große Schwierigkeiten gerade mit dem Versand hatten. Deswegen war das natürlich erstmal ein Signal, dass das ja wieder flotter geht. Wir haben jetzt Feedback bekommen, auch die Woche von und auch vorletzte Woche schon von, von Mitgliedern im Chat, die auch die normalen Bestellungen jetzt innerhalb von vier, fünf Werktagen bekommen. Auch das holländische Lager liefert ja sehr, sehr schnell jetzt aus. Aber Velocity ist ja mehr als nur schnelle Lieferung. Ich möchte euch einfach mal das, was in dem Video ja vorgestellt wird, was innerhalb von wenigen Sekunden allerdings an uns vorbeiläuft, das möchte ich so ein bisschen herausheben. Das ist eigentlich das ganze Training und ich möchte euch klar machen, warum der Velocity, die Velocity Bestellung, völlig gleich was ich bestelle, vor allem mit dem neuen Partner so wichtig ist. Schaut mal, in 2013, ich kam 2014, Ende 2014 kam Kerstin und ich dazu. Da gab es Powerstrips, Beautystrips und Solarstrips. Und da hörten wir natürlich, ich kannte ja schon einige, ich kannte ja somit die ersten Leute überhaupt, die hier in Europa das Geschäft gemacht haben: Erik Münchmeier, ja, wie Morand und Carsten Lange und auch noch ein paar andere dabei und Mike und Mario, und die kannte ich ja alle schon aus anderen Geschäften oder von früher. Und ich wusste nicht viel. Ich hatte nur gehört, dass es um Pflaster geht. Und dass diese Pflaster wirken, das hatte ich auch selbst getestet, aber ich wusste nichts davon, dass die tatsächlich ja in 2013, die Pioniere sag ich mal, große, noch viel größere Probleme mit dem Versand hatten, als was wir jetzt hier Anfang des Jahres oder jetzt bis vor wenigen Wochen erlebt haben. Also der Erik Münchmeier erzählt das ja oft auch auf der Bühne, das war eigentlich so, deine Produkte zu erhalten nach der Bestellung. Ja, das dauerte sowieso erst mindestens fünf bis sechs Wochen, um dann deine Produkte tatsächlich zu erhalten. Das war so, ja, so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Und trotzdem, meine Lieben, jetzt kommt ja das Entscheidende, und trotzdem sind diese Leute ja nicht nur dabei geblieben, sondern sie haben natürlich, weil sie dabei geblieben sind und weil sie natürlich nicht die Brocken hingeschmissen haben, sondern ja konstruktiv natürlich auch mit der Camping an Lösungen gearbeitet haben, haben sie das Ganze beschleunigt. Dass es dann 2013 schon ein bisschen besser ging, aber was heißt besser, es dauerte immer noch zwei bis drei Wochen, bis man, oder bis der neue seine Produkte bekam. Und ich finde das so ehrlich eigentlich in diesem Video, weil man so diese Jahreszeiten sieht, ne? das ist fast so, als wenn es mehrere Monate gedauert hätte, ja bis hin natürlich von, die Frustration, bis hin zum absoluten Ärger. Wir haben ja jetzt auch solche Situationen auch bei anderen Leuten gesehen. Das hat es natürlich 2013 schon gegeben. Und äh, das hat das ganze Geschäft ja natürlich nicht wirklich beschleunigt, aber es war nun mal so. Und die Leute haben damit gelebt und sie hatten auch nur ein Produkt, aber sie fanden das Produkt toll und sie fanden das Geschäft toll und sie haben an die Philosophie von Roy Williams geglaubt und deswegen haben sie das Geschäft weiter betrieben. Ja, immerhin so dass wir im letzten Jahr 40 Millionen verkaufte Powerstrips feiern konnten. Ich kann euch sagen, ich darf das sagen, weil, weil es der Erik Münchmeier ja selbst auch mehr erzählt, Erik hat allein in den ersten zwei Jahren über 1,2 Millionen Dollar verdient, äh, obwohl spät ausgeliefert wurde. Denn eins wurde immer gemacht, es wurde pünktlich gezahlt. Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, der von vielen, die das Geschäft betrachten, ja gar nicht berücksichtigt wird. Natürlich! Natürlich, ich lese das, ja, ja wahnsinnig ich meine, es ist jetzt kein Trainingsthema, weil es mir gerade einfällt, da ist der Ron Williams angezeigt worden wegen äh, Kreditkartenbetrugs, weil von der Kreditkarte abgebucht wurde und die Produkte aber noch nicht ausgeliefert wurden. Liebe Freunde, das ist ärgerlich, ich weiß das doch. Aber wir sind doch keine normalen Amazon-Kunden, wir leben doch davon. Und trotzdem haben doch dieselben Leute, die da umschreien und die, die natürlich auch eine Anzeige sogar, jetzt geht ja alles aus bis es schließen, aber die das gemacht haben oder wie es behaupten, haben auch ihre Provisionen bekommen. ja Es ist doch, selbst die Top-Leute, aber auch die einfachen Leute, die gerade gestartet sind, haben noch ihre Provisionen bekommen. Natürlich wäre es optimal, wenn auch die Produkte vor allen Dingen schnell da sind. Aber daran haben wir jetzt hier gearbeitet, haben wir eine Lösung gefunden. Nur ihr müsst mal auch bitte, deswegen überhole ich Ihnen gerade ein bisschen aus, das mal mit betrachten. Ja, viele tun so, als seien sie nur Kunden. Wir sind auch Geschäftspartner. Das ist mit unser Geschäft. Das ist wie ein Franchise. Nur, dass wir nicht ein teures Franchise bezahlen müssen und so an die Kette gelegt werden wie Franchisenehmer, sondern dass wir uns ja wie freie Unternehmer bewegen können. Aber wir, haben, wir sind mit ein Teil dieser Firma. Wir sitzen mit im Boot und es sind provisionen pünktlich ausgezahlt worden, überpünktlich, wie immer. Das wisst ihr. Das, das ist auch ganz, ganz entscheidend. So, und wenn man der ein oder andere mal ein bisschen länger aufs Produkt wartet, dann ist das nicht schön. Aber dann war es eben in der Vergangenheit aus schon geklärten Gründen nicht zu ändern. Aber so sahen dann eben manche Leute aus. Und das hat natürlich das Geschäft nicht wirklich beschleunigt. In 2015, 2014, 2015, als ich schon dann dazu kam, da war ja dann FG Express entwickelt worden. Und FG Express mit der Idee, ja, also sich zu konzentrieren auf die, aufs Envelope. Und natürlich äh, weltweit zu versenden, also gar nicht über Lager, sondern äh, direkt versandt aus den USA in die jeweiligen Regionen. Das war schon eine Verbesserung, denn jetzt dauerte es nicht mehr vier bis sechs Wochen, sondern jetzt dauerte es tatsächlich nur noch wenige Wochen, maximal drei Wochen, je nach Markt. Ja? Also als ich ins Geschäft kam, dauerte es so zehn bis 14 Tage bis man sein Produkt hatte. Das wusste man, hat man sich darauf eingestellt. Das Blöde war aber tatsächlich, man konnte ja in der Zwischenzeit, gerade auch wir hier in Spanien, wir hatten ja keinen Sponsor hier, mein Sponsor, der Kevin Caronan, der sitzt in, äh, in, in Oregon, in, oft an der, an der Westküste der USA, nördlich von Kalifornien. Ja gut, die haben ja mal ein paar Produkte zugeschickt am Anfang, als wir noch in der Verhandlung waren. So, aber ansonsten war ich genauso und kann man Kers und ich genauso auf unsere Produkte angewiesen wie jeder andere, der startet. Und dann ist das natürlich schade, wenn man schon richtig motiviert ist, richtig begeistert ist, auch weiß, dass die Produkte was können, wenn man keine Produkte hat. Das war noch die Situation 2013, 2014, ja, bis eigentlich jetzt zuletzt. Und, äh, so, und bis zuletzt. Und dann hat sich das, hier, Entschuldigung, ich kriege hier gerade eine Nachricht, habe ich gerade mich ablenken lassen. So und jetzt hat sich natürlich 2017 gigantisch etwas verändert. Nicht nur, dass wir das, diese ganze Logistikgeschichte im Griff haben, dass wir neues Lager haben, auch für die anderen Produkte, die nicht Envelope-Produkte, also wie, wie Pulse-A, wie Fix, wie Keto-Grün. All das kommt ja aus, der, aus Holland. Völlig faszinierend, auch mit tracking Nummer und so weiter, innerhalb von ja, wenigen Werktagen da. Also in der Regel, hier selbst in Spanien, ist es bei mir so, monatags bestellt, das da. Ja, also fünf Werktage sind das. Ja, das ist absolut klasse. So, 2017 hat sich alles verändert. Und nämlich mit diesem tollen Logo, da ist jetzt jemand hartnäckig. Jetzt muss ich das hier einfach mal schließen. Ja, positive Nachrichten, sind zwar nett, aber stören in der Veranstaltung und 2017 also mit Velocity und natürlich gleichzeitig der wieder Rückbesinnung auf den weltweiten Markt oder ja auf viele Länder. Das heißt viele Länder heißt ja nicht alle Länder, wenn wir sagen heute über 200 Länder sind das noch nicht alle, aber es sind fast alle. Ja, und zwar wieder Rückbesinnung auf den Versand auch aus den USA und dann mit einer ganz bestimmten Shipping Methode und damit war es möglich diese Wartezeit von zwei bis drei Wochen zu reduzieren auf im Durchschnitt, weltweit, im Durchschnitt weltweit fünf Tage. Fünf Werktage. Für Europa und für USA, denn hier haben wir als erstes jetzt begonnen mit Velocity, also in Kanada, USA und Europa, sind es zwei bis drei Werktage. Und ich habe das jetzt nachverfolgt, Ich habe gerade mein Ship bekommen. Mein Autoship war also am Dienstag fällig, wurde also am Dienstag von der Kreditkarte abgebucht. Ihr kennt das, ich kriegt dann die E-Mail. Das Autoship hat gerade stattgefunden und ich habe das Autoship äh, Powerstrips. Ich habe nicht dieses Prodigy 5 dazu, dass ich günstig hätte haben können, sondern ich habe Powerstrips, Prodigy 5, habe ich erstmal sehr viel bestellt. Habe ich auch noch sehr viel, und da kann ich ja gesondert bestellen. Wir haben Powerstrips, Verkehrs und wir sind beide absolute Powerstrip-Fans und wir brauchen auch jeden am Tag zwei, drei Powerstrips, ganz normal. Ja, so. Dienstagmorgen bestellt, war am Freitagnachmittag, als wir zurückkamen, wir waren unterwegs, im Briefkasten. Ja, also äh, war wahrscheinlich am Freitagmorgen bei UPS hier, hat es bei uns im Briefkasten geworfen. Das sind, wenn ich hochrechne, ja, also äh, Dienstagmorgen abgebucht, bis das in, natürlich, in den, äh, bis es in den USA dann logistisch äh, verarbeitet wird, ist es ja Nachmittag durch die Zeitverschiebung und dann war es also Mittwoch, Donnerstag unterwegs, Freitag hier. Zwei Werktage. Ja, normal. Autoschiff. Ja, und wenn ich dann lese, dass dann da ein Teilnehmer im Chat schreibt, äh, er hat, er hat PolyG5 bestellt, Ende des Monats, Ende letzten Monats immer noch nicht da, dann weiß ich eins ganz genau, da muss ich gar nicht da diskutieren. Da hat er nicht Velocity bestellt. Ja, ich habe natürlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ja klar, ich meine, ich kann natürlich auch meine Powerstrips, meine Beautystrips und die Envelope-Produkte mit normalem, mit normalem Versand äh, mir schicken lassen. Dann spare ich ein paar Euro. Klar, aber ich habe nicht die Geschwindigkeit. Jetzt kann man das diskutieren, ob das beim Autoship auch sein muss. Ich habe es beim Autoship drin, weil ich habe jetzt alle meine Bestellungen, also Envelope-Bestellungen auf, Auto, also auf, auf Autoship, auf Velocity umgestellt. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum. Ja, das ist wichtig. So, Also, Freitag waren die Produkte schon da. Es ist ja auch wichtig für euren neuen Member, wenn er sich die, nicht nur, dass er sofort mit den Produkten arbeiten kann, er sieht, das funktioniert. Ja, was im Negativen ja eben auch zu kritisieren war, dass die Leute gewartet haben und dann auch zu Recht teilweise verärgert waren, das gilt natürlich auch fürs Gegenteil. Mache ich es besonders gut, mache ich es besonders schnell, dann sind die Leute natürlich auch begeistert. Das ist der große Vorteil von Velocity. Also streiche drei, zwei, drei Wochen, sondern ja, habe erfreute, erfreute Kunden, erfreute Geschäftspartner, die kaum dabei sind und schon ja, im Genuss ihrer Produkte kommen. Und schauen wir uns das Ganze mal an. So war es also in der Vergangenheit. Und hier will ich euch mal, jetzt will ich das mal erweitern. Wir gehen mal über den Versand hinaus. Hier rede ich nicht vom Kunden, hier rede ich ja von dem Geschäftspartner. Was will der denn mit seinen Produkten? Der will auch mit seinen Produkten arbeiten. Der will doch seine Produkte zeigen. Der will doch seine Produkte teilen. Und wenn ich hier im alten System hier oben mich eingeschrieben habe am ersten eines Monats, ja, dann habe ich einfach die erste Woche, die zweite Woche und die dritte Woche Däumchen gedreht, ja, habe vielleicht am Training teilnehmen können, habe an weiteren Präsentationen teilnehmen können, vielleicht habe ich auch schon mal jemanden einladen können, aber wenn es darum ging, aktiv die Produkte zu erleben, leben und, äh, oder kleben und erleben, wie Mike und Mario das sagen, dann war da nada, da gab es nichts, ja, so das heißt, ich habe dann nach drei Wochen hier erst meine Produkte bekommen, das heißt, ich konnte frühestens am nächsten Tag dann entweder ein kleines Meeting schon vorbereitet haben, ja, mit, mit Interessenten aus der Nachbarschaft oder ja, so Homeparty-mäßig oder eben ja, jemandem, einem Bekannten, einem Freund, Produkte zum Testen geben. Wenn die dann natürlich begeistert ins Geschäft kamen, ja, dann hat es wieder drei Wochen gedauert. Also, und so hat auch meine Duplikation als ja, engagierter und tatkräftiger Partner natürlich auch gelitten. Ja, und viele sind einfach schon ja, über die Wartezeit hinaus dann erstmal gar nicht mehr in den Schwung gekommen. Das ist natürlich leider in dem einen oder anderen Fall so, hängt natürlich auch ein bisschen an der Betreuung der Führungskräfte. Wie sieht es heute aus? Wie sieht es heute aus? Denn heute, äh, hier haben wir den, das, ja, das, hier geht es ja weiter, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Ja, die neuen Leute haben ja auch alle wieder zwei bis drei Wochen gewartet. So wie sich da mal ein schlagkräftiges Team von vier, fünf Leuten zusammen hatte, da verdienen ja schon mal vier bis sechs Wochen. Ja, wenn es ganz, ganz gut Ja, so. Das hat sich natürlich jetzt geändert, denn hier haben wir den direkten, den direkten Vergleich gegen das, dem alten, dem regulären Shipping. Das trifft übrigens auch zu, wenn jetzt ihr einen neuen Partner einschreibt und da das reguläre Shipping äh, laufen lasst. Frage an dieser Stelle, wer bestimmt denn, wer bestimmt denn, wie der neue Partner ins Geschäft kommt. Ich meine nicht die Größenordnung, ich meine jetzt nicht, ob er ein All-Star-Paket nimmt. Da kann man, das kann man empfehlen, wenn er es dann aber nicht macht und dann nur ein, ein Starter-Pack nimmt, dann ist das halt so. Aber das Weitere, es geht doch hier nur um ein paar, es geht doch hier nur um ein paar Dollar. Es ist ja sogar noch so, dass ich wenn ich das, das Paket nehme im Verhältnis dadurch, dass die Mehrwertsteuer gespart wird und und und bei Velocity, das äh, ja, das fast gar nicht auffällt. Bei den größeren Paketen schon gar nicht. Aber selbst wenn ich zwei Packungen Powerstrips bestelle, dann sind es 6 Euro mehr, sechs Dollar mehr. Ja? aber der Unterschied und das sehen wir doch jetzt hier, ist, wenn ich das reguläre Shipping nehme, da bin ich, habe ich keinen Vorteil von Velocity. Das hat auch mit Velocity gar nichts zu tun. Ja. Velocity hat was mit Velocity Shipping zu tun. Mache ich alles wie bisher, schreibe ich jemanden ein, Regulär? spare ihm da diese paar Dollar, weil ich denke, das, davon hängt jetzt alles ab. Habe ich ihm und mir ins Knie geschossen. Ja, weil es einfach wieder zu lange dauert, denn in diesen drei Wochen hätte schon richtig was passieren können. Das sehen wir jetzt an diesem Bild. Weil wenn ich hier heute eingestiegen bin und nach Zweitwerktagen meine Produkte bekommen, da schon mit dem Nächsten spreche, der sich entscheidet, seine Bestellung macht. Ja, dann hat er hier schon zwei Tage später seine Produkte. Dann geht das weiter, dann haben wir das Wochenende, da wird es ein bisschen verzögert, da dauert es bis, bis Donnerstag. Da hat er seine Produkte. So, jetzt, ist der, jetzt kriegt der andere hat aber auch schon seine Produkte. Jetzt, jetzt geht das hier Schlag auf Schlag. Und so schaffe ich es tatsächlich einfach durch die ist Velocity Shipping und das ist das, was Velocity meint, das ist nicht nur das Shipping. Velocity, Geschwindigkeit, ja, das ist viel mehr, das ist Dynamik, das ist Spaß, da wächst ein Team. Ja, dadurch einfach, dass die Leute schneller ihre Produkte haben, wachsen wächst auch so ein schneller. Und das bedeutet einfach, dass ich hiermit in der Lage bin, wenn ich das sinnvoll nutze und das dupliziere, dass ich dann von 30 neuen Leuten in den ersten vier Wochen ausgehe. Hexerei, wohl kaum. Denn wir haben schon genügend Leute gehabt, die in den ersten Wochen Two Star, One Star, Two Star, Three Star geworden sind. Und gestern beim letzten Training habe ich gezeigt, wie ich innerhalb von acht Wochen drei Star werden kann. Da habe ich ein Team, und das nur mit Konzentration auf Starter 150 und natürlich Velocity Shipping. Ja, da habe ich, ohne mich, ohne großartig mich um den Marketingplan zu kümmern, einfach mit Konzentration auf Starter 150 dafür zu sorgen, dass auch jeder meiner Partner wieder seine Produkte kostenlos hat, weil er nämlich die 150 Dollar alle vier Wochen kriegt. Da habe ich diese Dynamik drin, dass ohne mich, ohne dass ich großartig mein Geschäft forciere, trotzdem nach acht Wochen dreister bin und über 5000 Dollar verdiene. Das ist Duplikation. Das bedeutet Konzentration auf Velocity. Denn Velocity kreiert Momentum. Wer weiß, was Momentum ist? Hier mal bitte wieder reinschreiben. Oder andersrum, wer weiß nicht, was Momentum ist? Jeder hat schon mal gehört. Ja, seid ihr noch alle da? Hört ihr mich noch? Ja, es gibt eigentlich nur zwei, die hier <lacht> ja, schön, alle anderen haben nur, er kann auch, okay, ihr wisst. Also ich habe das immer früher so verglichen, jedem ist klar, was Momentum ist, aber ich habe das immer so, so, so verglichen, wenn du so einen riesen Mühlstein hast, ja, der ja ein, eine Tonne oder weiß ich nicht, wie viel wiegt also so, so riesen Stein, äh, Dinge dann war das, ist das natürlich mühsam, so einen Stein erstmal in Schwung zu bringen. Oder so ein Schwungrad, früher gab es so, so einen Bulldog-Trecker, die hatten so ein Schwungrad an der Seite, weil die hatten nur einen Einzylinder. Ja, und damit der gleichmäßig lief, hatten die so ein Schwungrad, das war ein Riesenteil. Und wenn das erstmal lief, dann hat das durch das Gewicht natürlich sein Momentum behalten. Und das Gleiche gilt natürlich für unser Geschäft. Ich stelle euch das so vor, es ist wie ein großer Mühlstein, den ihr erstmal in Bewegung bringt. Das geht am Anfang schwer, aber wenn er erstmal in Bewegung ist, dann kann ihn auch so schnell nichts mehr stoppen. Die Dauer einer Bewegung übersetzt, ganz genau. Und wir wollen ja nicht nur ja, ein, ein, ein Flächenfeuer, ja, er, er, ein, ein, ein kurzes Feuer er, er, er, errichten, sondern wir wollen natürlich ein beständiges Geschäft aufbauen. Velocity kreiert Momentum und Momentum und nur Momentum kreiert Wachstum. So einfach ist es. Ja, meine Freunde, ich habe euch gesagt, wir machen jetzt heute ein kurzes Training, aber ich glaube ein ganz wichtiges Training. Und Tut mir doch bitte einen Gefallen, auch wenn ihr diese Dinge lest. Ich, bin noch, ich will auch nicht immer der, der Böse, der Bad Cop sein. Ja, der böse Sheriff, der dann im Chat die Leute korrigiert. Ja, das kann ja auch mal einer von euch machen. Zumindest die, die jetzt auch bei Training dabei waren, die es jetzt besser wissen. Ja, also wer regulär bestellt auch ein Envelope-Produkt und nicht Velocity bestellt, der bekommt seine Produkte natürlich auch nicht innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Das bekommt nur tatsächlich derjenige, der ja Velocity bestellt. Und auch nur derjenige bekommt eine Tracking-Nummer. Wenn also euch jemand erzählt, ich habe Velocity bestellt und habe immer noch meine Produkte. Das ist jetzt eine Woche, zwei Wochen her, ihr könnt ganz beruhigt und selbstsicher sagen, dann hast du kein Velocity gemacht. Und wenn derjenige behauptet, nein, ich habe Velocity gemacht, dann lasst euch die Tracking-Nummer geben. Hat er keine Tracking-Nummer, hat er kein Velocity gemacht. Denn die Tracking-Nummer von UPS zeigt dir genau, aber wer jetzt von euch schon Velocity bekommt, hat es ja gesehen. Von der Aufgabe in den USA, ja, über die verschiedenen Stationen in den USA, sind nur zwei, drei, bis dann zum Versand nach Europa. Es geht ja innerhalb von Stunden, ist ja klar, wenn es innerhalb von zwei Werktagen hier sein soll. Wer das nicht nachweisen kann, wer das nicht hat, hat Velocity nicht gemacht und dann macht es auch keinen Sinn. Denn, ja, dann ist es eine normale Produktbestellung und wir wissen, da das, dass das regulär verschifft wird, dauert es einfach auch wieder zwei bis drei Wochen. Also Velocity. Gerade für den Neuen. Tut euch den Gefallen. Auch das Autorship. Guckt da doch jetzt nicht auf diese 10 oder 6 bis 10 äh, Dollar, die es mehr sind. Was, ach, was ist denn der Unterschied, meine Lieben? Das wird doch wieder verdient. Dadurch ist das, geht das Geschäft schneller. Dadurch ist das Momentum größer. Dadurch sind die Leute begeistert. Da, da, da sie, kräht doch kein Hahn nach. Ich sage euch, wonach der Hahn kriegt? Wenn die Leute drei Wochen auf ihr Produkt warten, dann ihre Produkte haben, ja, dann eine Woche später ihr Autoship bekommen und sagen, ich habe ja noch meine Produkte, wieso muss ich jetzt schon wieder ein Autoship machen? Bitte tut euch selbst den Gefallen, glaubt es mir. Einstieg sowieso neue, nur Velocity und euch kann ich auch empfehlen, die länger dabei sind. Stellt ohne Autoship auf, um auf Velocity, um einfach auch den Mindset bei euch so zu haben dass es für euch Standard ist. Lasst uns Velocity anschieben. Das ist mehr als nur schneller Versand. Da steckt unsere gesamte Zukunft von Forever Green drin. Denn schnellere Lieferung, schnelleres Wachstum bedeutet schnellere Checks, höhere Checks, mehr Spaß. Ja, all das, was eigentlich unser oder was auch unser Geschäft, was unsere Branche ausmacht, Und da wollen wir doch alle hin. Also, meine Lieben, ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend für die Formel 1 Fans, gleich um 20 Uhr noch einen schönen großen Preis von Kanada. Ja, mich interessiert das, aber das hat ja heute auch wunderbar geklappt mit dem Timing. Ansonsten express yourself mit Forever Green, mach es zu deinem Geschäft, mach es ja, zu dem, was deine Zukunft ausmachen kann, aber ja, nutzt Velocity. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, wenn es jetzt auch einfache Dinge sind. Aber manchmal sind es die einfachen Dinge, ja, denn alles, was, was einfach ist, äh, kann ja nicht nur einfach getan werden, sondern kann vor allen Dingen einfach nicht getan werden. Und das ist das größte Problem, das die meisten haben. Also, Bernd, gerne geschehen, euch einen schönen Abend. Und äh, ich habe das aufgezeichnet. Ja, das werde das also wieder wie gehabt dann äh, in unseren in unser Pro-Portal stellen. Also, meine Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.